Kurz erklärt – Spam. Spam lässt sich mit Abfall übersetzen und meint Werbemeldungen, die ungefragt den Weg in dein Postfach finden. Neben E-Mail-Spam gibt es auch Spam über SMS, Telefon oder Suchmaschinen. Für den Versender ist es ein kostengünstiger Weg, kommerzielle Werbung zu verbreiten. Die Kontaktdaten werden oft zufällig gekauft oder stehen im Zusammenhang mit Registrierungen auf anderen Seiten.